In diesem Schnipsel werde ich euch die Grundlagen von neuronalen Netzwerken nahebringen, nämlich die Idee, wie so ein künstliches neuronales Netzwerk und wie so ein Neuron eigentlich überhaupt funktioniert. Ein einfaches Neuronenmodell sieht folgendermaßen aus: Wir haben hier Eingaben in dieses, Net in dieses Neuron x1 bis xn und diese Eingaben werden alle aufsummiert, werden dann mit einem Schwellenwert verglichen und wenn dieser Schwellenwert überschritten wird, dann feuert das Neuron und wenn dieser Schwellenwert nicht überschritten wird, feuert das Neuron nicht. Das ist so ein bisschen abstrahiert, tatsächlich auch das, was ein ähm, normales Neuron tut, ähm, auch das erhält Eingaben von vielen verschiedenen anderen Neuronen und auch das hat irgendwie einen Schwellenwert, ab dem es dann feuert. Was allerdings ähm, hier stark vereinfacht ist, ist, dass das eigentlich hier so ähm, Spike-Trains sind, also verschiedene Impulse, die aufintegriert werden und dass es auch nicht nur eine Ausgabe gibt, sondern auch so ein Spike-Train. Also auch so verschiedene Impulse, die mal schneller und mal langsamer gehen davon abstrahiert dieses einfache Neuronmodell. Wenn wir uns das mal in so einer Grafik angucken, dann haben wir hier die Erregung, das heißt das sind die Summe der Eingaben hier und wenn diese Erregung einen Schwellenwert erreicht, dann wird die Ausgabe, dann feuert das Neuron und zu lange, bis das nicht der Fall ist, feuert das Neuron nicht. So und dann haben wir aber das Neuron in einem ähm, neuronalen Netzwerk drin und wir können uns jetzt mal angucken, von wo das Neuron alles ähm, Eingaben erhält und wo es Ausgaben hinschickt. Wir haben hier die Schicht N und betrachten das Neuron J in der Schicht N. Und dann haben wir hier die Schicht N 1 und ein Neuron i in der Schicht n 1, das ist sozusagen die Eingabeschicht, das ist die von dem Neuron, das wir betrachten und die Schicht n plus 1 ist die Ausgabeschicht und da finden wir dann das Neuron k. Das behalten wir mal im Hinterkopf, um dann die folgende Grafik zu verstehen. Achso, ja, ich habe hier noch ein paar... Pfeile eingezeichnet, also von Neuron I in der Schicht N 1 geht eine Erregung zum Neuron J in der Schicht N und das erregt zum Beispiel das Neuron K in der Schicht N plus 1. Gut und wir gucken uns das Neuron ähm, nochmal genauer an. Hier haben wir also unser mittleres Neuron J in der Schicht N. Und das erhält ein, den Output des Neurons I in der Schicht N-1. Und die Idee ist, dass diese Verbindung hier sich abschwächen oder verstärken kann. Und diese Abschwächung oder Verstärkung ähm, wird symbolisiert durch ein Gewicht W, und dieses Gewicht W geht von, ist zwischen Neuron I und Neuron J in der Schicht N. Und hier gibt es noch viele andere Outputs von dem Neuron N-1, die sozusagen hier auch alle reinliefern und wenn wir ähm, das als einen Vektor betrachten, dann ist das der Vektor WN. Die Komponenten dieses Vektors werden, wie gehabt, aufsummiert und dann mit einem Schwellenwert verglichen. Und wir hatten ähm, in, der, in der vorigen Grafik eine Erregungsfunktion gesehen, die nicht linear ähm, feuert, wenn der Schwellenwert überschritten ist und nicht feuert, wenn der Schwellenwert nicht überschritten ist. Das hat man aus Gründen der Berechenbarkeit ein bisschen geändert und hat so eine S-Funktion dadurch gelegt. Das heißt, wenn ein Schwellenwert überschritten wird, dann feuert es stärker bis hin zu einem komplett maximalen Feuern und wenn der Schwellenwert unterschritten wird, dann feuert es schwächer bis hin zu einem Null feuern, also quasi hier so ein bisschen ähm, runder wird die Kurve gemacht und das ist dann sozusagen der Output unseres Neurons J, der Schicht N und das geht dann mit den Gewichten J und K an die Schicht N plus 1, an das nächste betrachtete Neuron, was wir da hatten. So und jetzt kommt ein entscheidender Schritt und das ist der Schritt, der ähm, die Netzwerke so populär gemacht hat, nämlich man kann jetzt gucken bei den Ausgabeneuronen am Ende, ähm, tun die eigentlich das, was sie tun sollen. Kriegen sie das raus, was, man, was rausgekriegt werden soll bei einer gegebenen Eingabe. Und wenn sie das nicht tun, dann kann man ähm, den Zielzustand mit dem tatsächlichen Zustand vergleichen und da eine Differenz bilden. Und diese Differenz, die bewirkt, dass diese Gewichte hier verändert werden. Und zwar jedes einzelne Gewicht wird so verändert, dass die ähm, dass der Gesamtfehler sich verringert. Und diese Fehlerkorrektur wird Backpropagation genannt, weil der Fehler sozusagen zurückgereicht wird durch die verschiedenen Schichten. Und das müsst ihr jetzt nicht im Detail verstehen. Wichtig ist mir hier zu sehen, dass alle Informationen, die für die Korrektur dieser Gewichte Nöten ist, lokal vorhanden ist. Das bedeutet, es gibt also nicht so etwas wie eine globale Intelligenz oder ein globales Wissen, was sagt hier dieses Gewicht muss sich verstärken und dieses Gewicht muss schwächer werden, sondern allein aus der Erregung, der Aufsummierung und der Weitergabe kann ähm, die Veränderung so berechnet werden, dass der Fehler beim nächsten Mal insgesamt geringer wird. Und das kann man sich vielleicht so erklären, dass ähm, wir ja schon mal diese ähm, Potenziallandschaften hatte ich euch schon mal beigebracht bei diesem Fingerwackelexperiment. Das haben wir als Potenziallandschaft modelliert gehabt. Und man kann auch diesen Fehler, der am Ende entsteht, als Potenziallandschaft über alle Gewichte, die dann als Dimensionen gelten, aufzeichnen und diese lokale Information wäre im Prinzip genau die Information, wo geht es bergab. Und dieses wo geht es bergab ist eine Information, die ich auch weiß, wenn ich nur weiß, alle Informationen über den Punkt, auf dem die Kugel gerade liegt. Ähm, da weiß ich nicht viel. Ich weiß nur, ich bin hier, ich muss nicht wissen, wie die gesamte Landschaft aussieht. Ich weiß nur, da stehe ich und da geht es runter und da gehe ich hin. Und das ist sozusagen die lokale Information, die für die Fehlerkorrektur verwendet wird. Und das ist das Geniale an, diesem, ähm, an diesen neuronalen Netzwerken, dass sie nicht darauf angewiesen sind, dass von außen irgendwie eine jetzt sage ich mal höhere oder zentrale Instanz an den Gewichten rumschraubt, sondern dass das einzelne Neuron schon die Information darüber hat, über seine Ein- und Ausgaben, wie die Gewichte verändert werden müssen. Und das ist genau die Struktur, die für einen selbstorganisierenden Prozess notwendig ist, nämlich lokale Information, die dazu führt, dass sich Verhalten ändert. Und so kann man eben zeigen und sagen, dass neuronale Netzwerke selbstorganisierende Systeme sind, die quasi selbstständig lernen. Und damit ähm, wird so ein bisschen so ein, ähm, ja, doch etwas schwer zu greifender Prozess der Selbstorganisation ein bisschen mathematisch greifbarer und für uns vielleicht auch ein bisschen greifbarer. Das ähm, war mir sozusagen das Wichtige, das hier zu erklären, dass wir also einzelne Neuronen haben, die aufgrund aller einer lokalen Information ihre Gewichte zwischen den Verbindungen ändern können ähm, und damit einen selbstorganisierenden Prozess darstellen. Im nächsten Schnipsel werde ich euch dann mal zeigen, wie ähm, neuronalen Netzwerke tendenziell eher als Gesamtes funktionieren.